Herzlich Willkommen zurück zu Call of Duty World War und wir spielen heute weiter wo ich vor kurzem aufgehört habe Letztes Mal Wir schleichen uns hier gerade schön um die Ich bagge? Ja ich bugge. Ich weiß ich bin verletzt What the fuck? Ah ich bin verletzt von wegen Feuer du Arschloch Du hast mich einfach reingedrückt Der war, glaube ich, zu weit mit der Granate. Liegen bleiben. Hallo. Mann, verpiss dich, du. So. Ah, da oben sind noch ein paar. Von wo auch immer. Sollte ich hier nicht aufstehen können. Voll Bescheid. Ah, das MG ist wieder Na, toll. Das MG im, Fall im Fenster ist recht nervig. Hab habe das Gefühl, mit dem Rest könnte ich klarkommen, aber das MG macht mich echt kaputt. Joa, dann... Bei MG. Eine Minute ist es wieder besetzt Spätestens So Und da stehen hier noch ein paar Okay, wir sind da. Muss ich jetzt ins Haus rein? Ich glaube schon, weil der da hinrennt. Der weiß sicher, wo es durchgeht. Durch die Anstalt, okay. Ja, doch, sieht man. Auf. Das ist definitiv eine komische Anstalt. Gut, es ist natürlich eine andere Zeit, aber naja. Ist schon recht creepy hier drin. Vor allem so Zeug hier. Ey, ich hoffe nicht, dass hier was passiert. Fände ich echt creepy. Na ja. ja gut, das geht jetzt noch. Das ist halt Krieg, ne? Ja, fick dich, hier frisst deine eigene Granate. Oh, come on. Sorry. Voll konzentriert. <lacht> <lacht> <lacht> ähm. Ja, okay. Hier. Schade, da steht noch. So. Der steht immer noch. Wo war die andere Waffe? Nicht die Mosin. Hier war noch eine andere. Da. Gut, ja, keine Muni mehr. Okay, dann hat sich das auch schon erledigt. Eigentlich so ziemlich. Weil die haben sicher auch nichts davon. Doch. Wow. oh, Cool. Und rennen. Okay, ich habe keine Ahnung von wo der Schuss genau kam. Ich schleich mich mal weg. Und rennen. Volltreffer. Schade, viel ist nicht passiert. Okay. Hätte es sein können, dass es was ausmacht, aber anscheinend nicht. Ich glaube, ich brauche es hier vorne gar nicht aktuell. Also nicht, dass ich nicht will, aber ich würde doch gerne eigentlich gucken, wie ich weg hier komme. Wahrscheinlich muss ich den Angriff wirklich beenden. Aber hatten wir das nicht schon, dass wir Berlin angreifen? Gut, wir haben jetzt eine andere Sicht natürlich nochmal, aber im Großen und Ganzen haben wir auch da schon Berlin angriffen im ersten Teil, ne? Aber da hatten wir mehr die eine Sicht aus der Amis-Sicht, glaube ich. Und jetzt sind wir mehr auf der Russen und auf der anderen Seite halt, ja. Wobei Amis haben wir immer noch. So, weiter geht's. Ups. Das war mein Fehler, dass ich da verzogen habe. So fick dich! Ich komme gleich rüber. Fuck, ich war zu spät. Was ich hier eine eigene Granate noch? Würde mich nicht wundern. Gut, das Bond geben Sie mir da. Aber so weit zurück wieder? Nö, nö, nö, nö. perfekt Sneaky, weil mich keiner hier erwartet. <lacht> nein, nein, nein, das ist eine Granate. So. Ah, die waren auf dem Rückzug, wir waren die Angreifer. Ja, das ist richtig. Klar, wenn wir Berlin angreifen, gibt eigentlich noch Sinn, ne? Logik. Hier drin ist nichts. Manchmal findet man Todeskarten hier. Ich habe es sind wie Jass karten dann angeschrieben. Ich glaube eine Königin habe ich gefunden und irgendwas anderes kann. Also eine Dame und noch was anderes. Aber ich weiß nicht mehr, was das zweite war. Das sind nur irgendwelche Karten die als Todeskarten bezeichnet werden, das sind Collectibles, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber sie existieren. So net to know halt. Oder dachte ich zumindest mal so, nebenbei. So, hier ist leer sonst. Aber das wird Witz, das Witzige ist, ich habe beide Karten gefunden, dass ich offline gespielt habe. Nicht, nicht auf Kamera. Das war ein bisschen dämlich, weil ich wollte jetzt eigentlich zeigen und so, weißt du? Aber nö, nö, nö. Ich finde die dann, wenn ich nicht aufnehme. Wo ist die Pissnack und wieso tötet die keiner? Fick dich. Die sehen einfach gleich aus, das ist so nervig. Das ist das Problem, das ich habe mit Unterscheiden, die sehen einfach gleich aus, bei mir und beim Gegner. Wow, Ziel erreicht. So, mal gucken, was jetzt wieder kommt. Natürlich sind wir bereit. Okay, das ist jetzt richtig geil. Aber es ist halt immer, ich finde es immer so krass, wenn man die echten Videos dazu hat. Und das ist das, was COD halt hatte in diesen Versionen. Und das finde ich voll krass. Und irgendwie ist es recht eindrück eindrücklich. Okay, wir sind dann nach dem ersten Teil jetzt. Weil jetzt stehen wir auf dem Reichstag, so wie es aussieht. Wir haben den aber schon weggebombt. Das also wir spielen eigentlich jetzt nach dem ersten Teil weiter, so gesehen, jetzt gerade mit diesem Kapitel. Würde ich jetzt mal behaupten, so vom, vom Aufbau, vom Setting. Dass wir jetzt eigentlich gewonnen hätten. Aber irgendwie macht das auch keinen Sinn, ne? Aber wir sind nicht Deutsche, wir sind Russen. Hallo. Hallo. Wir sind Sternsinger. Ganz sicher genug Munition hier drin. Du Flachpfeifer, sich mit einer Waffe? Schäm dich. Also, mein Controller vibriert gerade die ganze Zeit. Das ist voll heftig. Trotzdem. Klar, ich werde von fünf Leuten weggedrückt und kann die Granate nicht werfen, aber ich sterbe jedes Mal durch die Drecksgranaten. Mindestens komme ich hier mal raus. Okay, die habe ich jetzt echt nicht gesehen, das muss ich zugeben. Aber den habe ich auch nicht gesehen. Hä? Ich hasse enge Räume. Ich habe da so null Überblick, ehrlich gesagt. Jetzt sind wir wieder oben, okay. Der ja, Gott, uns, okay. Da sind die gewesen, die Dreckstypen. Kurz nachladen. Okay, die p die ist gar nicht mal so schlecht. Habe ich vorhin echt unterschätzt, das Teil. Also ich hätte es nicht erwartet, dass sie so gut ist, aber sie ist echt nicht schlecht. Welcher Idiot nimmt einen Raketenwerfer mit ins Haus? So. Sonst noch was? Schnauze. Hier ist wahrscheinlich auch nicht viel. Das ist hier einfach ein Collectible drin. Das ist so ein riesen Ding macht für den Raum. Nicht mal. Okay, die wollten mir einfach Level geben. Ist auch cool, ist okay. Gut, dann gehen wir jetzt raus. Ist schon schick, du siehst einfach nichts, aber ist okay. Äh, runter darauf, wo gehen die hin? Nach unten natürlich. Ich glaube, wir wollen hier auch raus. Ach, Scheiße, jetzt müssen wir Gas geben. Äh, nicht zu viel Gas geben, nö, nö, nö. wir bleiben hier. Oh, fuck. Das war ja ziemlich dämlich, ich weiß. Keine Sorge. Ist mir bewusst. Aber ich dachte ja, die Granate würde reichen, um das Fenster einzuschlagen. Irgendwie. Hat sie ja offensichtlich nicht. hätte okay. ja sein können. kurz nachladen alles so und jetzt müssen wir wieder aufpassen hier ja genau deswegen ich stehe gerade bei einer Granate ne ja ja ich muss mal mit Granaten rum so Ja klar, die war zwar nicht bei mir, aber wir können mir Schaden machen, kein Problem. Bin ich auch dafür, einfach mal Schaden verteilen, für dass ich nicht bei der Granate stehe, natürlich. Klingt auch fair. Also da unterstütze ich das Spiel auch dabei. jetzt so habe ich plötzlich wieder volle Granaten. Das verstehe ich nicht ganz. Ich verstehe nicht ganz, wo die Granaten bei mir kommen. Aber das ist so geil. Hauptsache ich kann Granaten werfen. Und wir pushen. Und pushen. Okay. Es wird langsam so ungemütlich. Mal wieder. Okay, aber wir kommen vorwärts. Das ist gut. Oder so? Anscheinend nicht. Doch, anscheinend ist gut. Ich wäre nur vor, wenn der Nebel weggeht, dass ich auch was sehe. Aber ansonsten alles tiptop. So, läuft hier was? Nein. Irgendwas passiert hier unten, aber. Höh. Kann ich nicht lesen. Irgendwas mitbefindet in sich. Okay, ich verstehe nicht ganz, was ich machen muss. Die stehen jetzt einfach wieder da. Ich laufe mal in die Richtung hier. Mal gucken, ob hier noch was ist. Jawohl. Aber nur tote Menschen. Scheiße. Aber irgendwas passiert da noch im Hintergrund. Ich höre sie ja. Muss ich da runter und das aufmachen vielleicht? Das kann ich mal probieren. Das ist es nicht. Da komme ich auch nicht weiter. Weil die stehen alles um die U-Bahn rum. Da muss ja irgendwas sein an dieser U-Bahn, ne? Also, da sie da schon rum. Ich balz meinen Kollegen ab. Mal gucken, was passiert, wenn ich resettet werde. Ansonsten habe ich wieder so einen tollen Bug, an dem ich nicht weiß, was ich falsch gemacht habe. Ja, friss. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, steh, steh auf, du, Ich hab die Granate zurückgeworfen und dann habe ich einen Molotov angezündet und dann konnte ich mich weglaufen. Das war, glaube ich, das Problem an Molotow. Weil ich aus Versehen die andere Taste gedrückt habe. Weil der andere Idiot mir die Granate weggenommen hat. Ich bin jetzt nicht erst von meinem eigenen verdammten Panzer umgefahren worden. Und das nur, weil ich einmal resetten musste, weil dieses verdammte Dreckspiel irgendeinen Bug hat oder was auch immer. Und ich bin zu blöde und löse alle Fehler aus. Und nö, dann mache ich es 20 Mal, bis ich wieder da bin. Wahrscheinlich passiert dasselbe nochmal. So, und ich warte jetzt. Schalten Sie die restlichen Feinde aus. Ziele aktualisiert. Ist immer noch ein aktives Ziel. Okay. Welche restlichen Feinde? Kontrollpunkt erreicht. Ziel erfüllt. Aha. Okay, und jetzt kommt ein Bombennagel. Raketennagel. Das ist natürlich kacke. Ich darf nicht mithelfen, das macht der Chernoff alleine. Und los. Äh, ja, ja, danke schön. Kämpft sich durch die U-Bahn, Ziele aktualisiert. Also, dann beende ich jetzt trotzdem, wenn ich schon hier unten bin, halleluja, und ist nach einem Reset voll behindert. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!